Und damit Willkommen zurück zu Pokémon Chill. Wir sind hier in einem Trainerkampf. Meine super süßen Pokémon wollen mit deinem Pokémon spielen. Und unser Flecklion wird bald was anderes machen. Das wird sich nämlich bald entwickeln, vielleicht sogar in dieser Folge. Falls das so ist, dann werdet ihr ja schon im Thumbnail oder sogar im Titel sehen, dass ich mich darüber freue, dass es sich entwickelt. Oder habe ich mich darüber aufrege. Je nachdem, ob mir die Entwicklung gefällt oder nicht. Ähm, ja. Weiter zum Spiel. Die Trainer hier sind anscheinend nur Level 25, äh, 29 und nicht irgendwas über 30, was für mich natürlich sehr, sehr gut ist. Ich habe es noch ein wenig äh, trainiert, heißt, so ein, zwei Level-ups und ein paar Pokémon. Nicht viel, aber das mache ich so ein wenig. Vor jeder Folge, oder was heißt jeder Folge? Vor manchen Folgen und das hat wehgetan. Ich würde sagen, wir lassen mal, äh, hat Level-up bekommen, ähm, Evo glaube ich, ein level bekommen und Tutini auch, oder? Ich weiß gar nicht genau, wer... Aber Primova ist noch nicht auch im 30er-Bereich, was mich ein wenig aufregt. Aber ich will sie auch nicht kämpfen lassen jetzt gerade. Das wird nicht so geil. Aber Zwollag muss ich sagen. Zwollag ist richtig gut geworden. Ich bin auch zwar sehr stolz. Mit, mit ihr kann ich jetzt nämlich richtig gut kämpfen. So. Ja, irgendwas. Aber weh. So. Ähm... Eigentlich ist äh, Bodycheck nur ganz leicht stärker als Kopfnuss. Vor allem Kopfnuss war ah, geiler Kopfnuss auf jeden Fall und mit den Beinen. Ähm, Bodycheck ist nur ganz leicht stärker. Und macht mir sogar Schaden, deshalb mache ich größtenteils immer Bodycheck nur so meine letzte Attacke. So also wenn ich jetzt eh weiß, ja, ich hätte jetzt von seinem Gegner, von der Gegnerattacke äh, sterben und ich habe keinen Bock von Pokémon zu heilen oder was auch immer. Dann setze ich einfach Bodycheck an. Dann mache ich nämlich etwas mehr Schaden als sonst. Und äh, so als finaler Hit benutze ich Bodycheck eigentlich immer. Ich weiß nicht, warum das mehr hat als Kopfnuss. Das macht in meinen Augen eigentlich gar keinen Sinn. Aber okay. Wo sie den Sendelwissen, was sie da machen. Wasserschutzteil nochmal. Irgend so ein. Ja, okay. Mir egal. Ich glaube, das macht irgendwie die Stats auf Hälfte-Hälfte-Stellen. Aber wozu? Ich bin doch hier eh besser. Haha. Yeah, yeah. Theoretisch, wie gesagt, können wir unser Hokumil schon entwickeln. Aber. Ich warte da auf ein bestimmtes Zucker-Item, damit ich die richtige Form bekomme. Ich weiß nicht, ob das nur Aussehen verändert oder auch ähm, Stats und Attackenweise. Aber ja, auf jeden Fall soll das ja cute aussehen. Super aussehen, super toll. Und zwar noch Level up Level 33, das ist ganz nice. Yeah. Deine Pokémon sind so stark, dass du dich bestimmt nirgends fürchten musst. Ja, stimmt schon. Mein super süßes Pipi entwickelt sich, wenn ich irgendeinen Stein benutze. Ja, ja, einen bestimmten Stein. Und ich sehe schon, hier ist äh, Gala Makabaya. Was diesmal nicht die, das Gesicht von sich selbst trägt, sondern ein Ruinstück. Und das soll da. Und ich sehe gerade, dass das so aussieht, als wäre das sein sein, unten, sein äh, Schweif sag man das so. Ich weiß es nicht, aber jetzt sehe ich gerade, nur die Trainer sind so ein Level, die sind Pokémon, die Pokémon hier im Wilden, die sind wenig höher. Und das war definitiv aber es hat gepasst. Horrorblick, Blick, das heißt, ich kann nicht aus dem Kampf fliehen. Okay. Macht nichts, wir fangen es mal ein. Irgendwann werde ich euch noch alle gala Pokémon zeigen, die normalen Pokémon werde ich euch nicht so zeigen, die werde ich dann ausgehen, alle fangen, aber auf jeden Fall werde ich euch von allen gala Pokémon alles zeigen und warum hat das nicht geklappt? Das ist das erste Mal, dass es nach dem dritten Schüttel nicht geklappt hat. Dann kriegst du halt einen Superball, wenn du dich super fühlst hier. Weil es bleibt drin. Okay? Das ist so ein Kompromiss, habe ich recht? Es sie. kann auch sein, dass wir nach der vierten Arena schon unser nächstes Teammitglied bekommen. Ich habe euch ja gesagt, irgendwie kommt raus. Sobald wir das nächste Teammitglied haben, und ich habe gesehen, dass ähm, Mauzi tatsächlich doch mehrmals bekommen kann. Pro Account auf der Switch. So gesehen pro stopp stand. Das aber nur hört im Moment. Aber trotzdem werden wir Mauzi nicht ins Team nehmen. <lacht> ich habe euch einmal gezeigt und das war's. Weil ich habe keinen Bock, so ein Mauzi zu haben, was ich nicht entwickeln kann. Das, das finde ich wirklich kacke. Eine Diktri. Hatten wir einen Diktri überhaupt schon? Wir haben einen da gefangen, bin ich mir ziemlich sicher. Können wir es eigentlich besiegen, so. Was es hat überlebt, das reicht mir. Aber warum ist der schneller als ich? Das ist mir noch unklar, aber ich sollte jetzt ein Level abbekommen. Dadurch oder Level 35 habe ich recht. Yes. Oh, ich glaub, wir kriegen heute sogar noch das letzte Level ab. Routine Level 32, Kremi Level 31, Primo Level 29. Super, das war. Das war's wert. Das war super. Jetzt schon? Oh mein Gott, was? Jetzt schon? Ich dachte 36. Jo! Oh mein Gott. Ja, jetzt war's! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich wird es ein gutes Pokémon. Bitte sieht's gut aus. Bitte ist. Italian? Was? Was? Hä? Das sieht aus wie so ein Zahnstocher. Mit einem Miu-Schweif und... Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Was? Was? Was? Was ist das? Was? was? Ich komme gerade ich komm grad nicht drauf klar Das ist nicht was ich erwartet habe und ich bin nicht ganz zufrieden Ich hab gedacht das wird so ein Ja So ähnlich wie es mit Hydropis Entwicklung war Das ist so eine Art Sumpex wird das ist halt so ein wenig Ja, nicht unbedingt so breit wie Sumpex, aber vielleicht so halt genauso wie die anderen beiden äh, letzten Evolutionen von den Startern nicht so dünn wie so ein Zahnstocher und das Gesicht weiß ich nicht ich finde das Gesicht das passt überhaupt nicht zu Memion also nee ich bin damit nicht zufrieden das Pokémon sieht nicht schlecht aus aber das passt doch nicht zu Memion ich habe doch gerade das Gefühl dass ich Memion verloren habe innerlich Hätte ich nur B gedrückt? Nein, natürlich nicht. Äh, richtet sich gegen das der C, unabhängig von Fähigkeit oder... Okay. Äh. Ich, ich komme gerade einfach nicht drauf klar, okay? Ich, ich finde das gerade nicht okay, ne? Ich, ich finde das nicht okay. Ich hab gedacht, das wird so ein wenig... ein klein wenig ballonhafter. Oder halt wie die, die, diese... diese, oder so wie Memion und Fleckleon aussahen. Weil die... Weil Entelion sieht nicht aus wie Fleckleon oder Memion. Oder was meint ihr? Ich habe von vielen Leuten gehört, dass das die beste von den drei letzten Start-Evolutionen sind. Ich... Bin ja nicht der Meinung. Definitiv nicht der Meinung. Ich finde das das Schlechteste von denen. Und jetzt bin ich echt ein wenig sauer. Ich bin sehr enttäuscht. Ah, ich finde es sogar gut, dass hier ähm, angezeigt wird, dass es sich nur entwickelt hat und nicht zu also was es sich entwickelt hat. Das finde ich gut. Das wäre so ein wenig Spoiler. Aber das hier, dieses Pokémon finde ich nicht gut. So, wir gehen mal in den Poké Camping, wie das da, da aussieht. Ob das Krabbelt, ob das irgendwas mit Memion oder so zu tun hat. Und mein Stick dreht sich ein wenig. Ja, okay, ein kleinen wenig. Zum Beispiel Rennen, das könnte schon zu Memion passen. Ja, ich finde, das passt eigentlich schon ganz gut. Ja, nicht dich. Ich meine nicht dich. Ich meine den da hinten. Ich komme hier an ihn dran. Jo, was geht? bist aber wenig langsam, du. Hä? <lacht> Hä? Was brauchst du, Evoli? Evoli? Ja, komm mal her, du. Wie geht's? Wir noch mehr spielen. Lass uns spielen. Wie geht's? Noch mehr spielen. Lass uns spielen. Lass mal alle versammeln. Hier, komm mal her. Okay. Dann kommst du noch mal her. Falsch verstehen. Ich finde das Pokémon selber ganz cool, aber es passt null zu zu Memion. Okay. Wir spielen mal was. Menü. Kochen. Lass mal kochen. Kochen. Ja, lass mal, lass uns mal ein wenig kochen. So nebenbei kann man das eigentlich auch noch mal wieder machen. Äh, machen wir hier mal ein paar Bohnen zusammen mit ein paar. Ah, ja, eine amarela vielleicht sogar zwei. Äh, eine labrus Äh, zwei Seetangbeeren, das wird schon passen. Ja, zwei pöse Äh, ja, das sieht schon leer aus, man. hier. hier noch so eine Qualotbeere. bäre Die Hälfte von denen kenne ich nicht mal. Hier so. Zwei Zitru-Bären, oder oh, passt das schon? Das wird ein Festschmaus, Leute, ich sag's euch. Mit dem Dosenfutter, los geht's. Ist <lacht> so ein blaues Karpador, so ein blauer doch ja voll geil eigentlich. Los schneller, damit das Feuer richtig brodeln kann. Oder muss ich schnell machen? Ich glaube nicht zu schnell, so ein wenig vermischt. Ja ja, das passt, glaube ich jetzt. Gut umrühren. Okay, okay, okay, ich mach mal war Nee, ich kann nur mit einem Stick machen. Okay, dann mach ich mal mit dem linken. Dem ist es mir einfacher. Schnell ein wenig drehen, das passt schon. Mit den Joy-Cons finde ich richtig ätzend. Ewaaaay! Mit Liebe. Schmeckt das? BESSER! Fuck, das war, glaube ich, zu spät. Guten Appetit! Oh, bitte, ist es gut. Da werden sie alle glücklich! Unser ganzes Team! Bohnencurry, Ui! Ein weiterer Schritt für den Curry-Dex. Wie es da steht. Juhu! Lecker! <lacht> oh. Ich mag trotzdem Intellion. Aber es ist eine Enttäuschung. Weil ich was anderes erwartet habe. Güte Klasse. Juhu! Alle wurden geheilt! Juhu! Level-Ups? Yes. Wer denn? Niemand? Ah, oh, wenig. Sehr wenig kriegt man hier. Viel zu wenig in meinen Augen. Oh, ich brauche nicht. Ähm, wo geht's denn überhaupt lang? Ich weiß es halt leider nicht. Wo geht's denn lang hier? Hier ist was. Hallo? Drei Hyperbälle. Hier könnte man noch runter springen von da oben. Okay, interessant. Makabaya? hatten wir gefangen ne? ich weiß aber nicht ob man männliches oder weibliches hat ich finde männlich ja wohl männlich weiblich mmh. ich glaube bei dem passt beides versuchen wir mal Präzisionsschuss wie es aussieht ist ja jetzt eine ist ja diese Attacke die nur <lacht> Sniper <lacht> die nur äh, Intellion hat und ich finde den Namen Intellion auch seltsam. Intellion. Okay, dann muss ich einfach nur nach oben drücken. Okay, ah, okay. Ähm, Das ist eine lange Route, wie es mir scheint. Gehen wir mal kurz hier angeln im Roten Meer. Und was cooles? auf jeden Fall ein Karpador! es ist glaube ich sogar weiblich weil die Whiskers da so weiß sind und nicht rot, ne? ja ich habe es mir richtig gemerkt, geil ja okay, da schießt jetzt nur noch mit seinem Finger Nein, WAS?! wieso ist das so schwach, warum hat das null verteidigung das Vieh? oh Mann! oh ich wollte einen Karpador fangen, da hätte ich mich cool fühlen können nee ist kein Körper doch no. okay, ich muss A drücken, oder? A drücken und dann kann ich runter drücken. Okay. Interessante Steuerung. ich, so, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Was ist das denn? Ist das ein neues Mann? Ein altes, ein Knackleon. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch. Primova entwickeln, weil Hukumi habe ich ja schon gesagt, das wird sich irgendwann mal demnächst entwickeln. Ich weiß noch nicht wann. Äh, ich kann euch aber auf jeden Fall versprechen, dass wir das... Oh nein, hier. Dieses... Wie heißt das? El Iguana. Iguana, genau. Dass sich ähm, Hukumi definitiv noch vor der fünften Arena entwickeln wird. Egal. Wenn ich da das Item noch nicht habe, dann entwickelt sich einfach ganz anders. Weißt also, du, dann habe ich einfach Pech. Dann ist das halt so. So, ich mal wieder ein paar Pokebälle. Ansonsten, mache ich weiß nicht, die Superbälle, aber ich finde, das ist so ein wenig Verschwendung bei manchen Pokémon. Ich weiß nicht. oder aber auf jeden Fall habe ich schon mal einen Titel und ein Thumbnail. Eine Enttäuschung. <lacht> So richtig übertrieben, als ob ich das Pokémon hassen würde. So eine Enttäuschung! <lacht> ich hasse ihn nicht mehr. Ich hasse den nicht, okay, Leute? Aber ist trotzdem eine Enttäuschung tatsächlich irgendwie. Ich weiß nicht, Mann. Okay, gehen wir mal hier hoch. anscheinend. Ah, nee. Wo du denn weiter? Okay, gehen wir mal wieder runter. Kämpfen wir gegen die. Um Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfer auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Oh no. Der Frauenakt lässt rufen. Edward und Gabriella. Und, oh, Torgetic. Ich wusste gar nicht, dass es.. Ja, doch, wusste ich schon. Es gibt der Torgetic. Ich bin dumm. Aber hier das andere. Gladiantri. Das habe ich schon seit Poké-Pack 2 nicht mehr gesehen, ey. Digga. Das a really long time bro ja machen ja, ja, wir abschießen und de, de, bei dir machen wir aber kopfnuss. aber ich war auch schon daum keine chance nicht mal hinzugucken braucht er und bro, mit dem mit den Beinen machen kopf kopfnuss. yeah man kennt's. Aua, richtig schrill, dieser schreie von mir, ja, nicht so nett. Übrigens kann es das sein, dass ich vielleicht sogar sp äh später im Spiel andere Pokémon ziehen, also dass ich Leute austausche, weil ich mit denen nicht mehr zufrieden bin oder weil ich andere Pokémon gefunden habe, die mit den Typen mehr Sinn machen. Nur so, dass ihr schon mal äh, Bescheid wisst. Äh, ähm, er ist Käfer, ne? Antrieb, der ist auch Käfer, oder? Oder nicht ich glaube der ist käfer aber sicher bin ich mir gerade nicht es ist nicht sehr effektiv für sich cool feenbrise Aua, weh, Mann. so machen wir mal auf den und du machst dann mal auf sie lass uns das mal anschauen wie das aussieht Ich verstehe übrigens nicht, warum die Starter alle keine D D D Giga Dynamax Form bekommen haben. Irgendwann die haben gehabt, Nice. Das war in äh, XY auch so, dass die keine Mega Entwicklung bekommen haben. Die Starter, das habe ich mich schon gefragt. Warum ist das nicht so? Bei den Startern macht das doch Sinn. Ja, gut, dann kann man auch sagen, die sind so schon OP. Also, die Starter sind in jedem Teil, in jedem Pokémon-Spiel eigentlich gut. Sind immer einer der besten jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt haben. Sorry. Hier. Ich lese das nicht vor, aber ihr könnt ja selber lesen. So. Viel Spaß. Weiter im Kontext. Hier ist eine Trainerin, die bestimmt kämpfen will. Jupp. Ich bin von weit her angereist, um mir die Arena-Challenge live anzugucken. Und wurde gerade hier bis, könnte ich mir mal eine, einen Arena-Challenger aus den Nähe sehen. Wie du meinst, wie du meinst. Backpackerin Jana, nämlich Karadonis. Ach so das. Ich habe diese diese rote Form von dem ähm habe ich letztens da in der Route gefunden, wo man Bri Primova fangen konnte, habe ich einfach so gefangen. Habe ich random gefunden. Weiß nicht, ob der selten war oder so, aber ja, habe ich gefangen so. Aua. Das, gut, das kriegst du jetzt zurück, Alter. Nein, ich bin nicht schneller! Aua, Aua, Aua, Aua, Aua! Nein! Das war ein Volltreffer! Aua! Ich bin tot. Oder nicht? Ich lebe noch! Oh mein Gott! Intellion und Zwollock kriegen ein Level ab. Jetzt ist Intellion wirklich Level 36. Ich habe gedacht, erst jetzt würde es sich entwickeln, aber egal. Nicht so wichtig. So, ich würde aber gerne, dass Primova sich mal entwickeln. Das entwickelt sich nämlich auf Level 35. 100% die 35. Ich war noch nie so äh, beim Campen. Du hast doch immer ich gesagt. Ja. die gesagt, Die Arena-Challenge folgt strengen Regeln. Wer nicht gewinnt, kommt noch nicht weiter. Da reisen wir lieber weiter ziellos durch die Welt und freuen uns das, des Lebens. So. Ich würde gerne mal Brimova ein wenig trainieren. Weil ich will das auf Level 35 bringen, weil dann kann ich es auch wirklich zum Kampf benutzen. Und ich wollte eigentlich nicht in dir reinrennen, Knacklion. Ne? Nur dass es weiß. Aber jetzt, wo du mal hier in meinem Weg stehst, kann ich dich ja mal kurz äh, zur Strecke bringen. Habe ich recht? Whitsch. Mm, mm, mm. Wo ist das effektiv? Nein. Why? Why? Why? I wanna die, die, die. Why? Why? Why? Oh man. Was ist denn das für ein Rotz? Ganz ehrlich, das ist ein Rotz. Ein richtiger Rotz. Kommt richtig aus meiner Nase geschossen. Nein, nee, nicht klettern. kann ich nicht X drücken. Ich muss X drücken, damit ich auf Pokémon gehen kann. Oh, so nervig. Ich habe doch bestimmt noch einen Beleber. Ist mir jetzt egal, ob wir direkt vor der Stadt sind oder nicht. Ich tue jetzt Beleber drauf, damit das Vieh atmen kann. Zack. Oh, so. Intellion bekommt sogar noch äh, Heilung. Eine kuh würde ich jetzt nicht geben. Nur bei so einer ganz langen Route. Hier, äh, ja, das passt, glaube ich, auch schon. Das ist auch ziemlich voll. Nochmal ein, weil ich aus Versehen auf Ja geklickt habe. Aber das passt schon. So, weiter geht's. Ja, wo geht's denn lang? Will ich hier lang? Na. Ich glaube nicht, dass ich da lang will. Ja, wohl. Gehen wir erstmal nach links. Ich glaube, da ist... Äh, ich glaube, hier rechts geht es weiter. Deshalb gehen wir erstmal nach links. Ich glaube, da links gibt es ein... Äh, eine TM. MMM, M und Ms. Ich will sie haben. Und hier habe ich noch ein paar Items gesehen. Zum Beispiel das hier. Höh? Fischfossil. Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit im Meer lebte. Wie es zu leben seit ist ein Rätsel. Was? Es gibt Fossile? Fischfussil habe ich bekommen. Hä? Okay? Ich bin wenig überfragt. Und die Treppen sind wenig langsam. Maracaia oder so ist das, oder? Maracamba. Also. Naja, fast. Aber Maracamba ist eine richtig ist ein richtig cooles Pokémon. Das ist auch so cute. Guck dich das an. Ey, soll ich es ins Team nehmen? Jetzt so ganz random, so nebenbei, warum nicht? Ich finde das so cool. Was? Es ist effektiv, aber passt. Okay. So, Creme, ich vertraue dir, dass du jetzt nicht verreckst. Nadelrakete, stimmt. Ja, aber es ist nicht sehr effektiv zum Glück. Ich kann die Typen endlich äh, äh, eigentlich eigentlich noch immer noch nicht auswendig. Ich kann sie nicht auswendig, das will ich sagen. Kann die Typen nicht auswendig, nur circa die Hälfte. Und das schon immer. <lacht> creme kriegen Level up, nice. Okay, Marakamba. Ist auf jeden Fall im Hinterkopf. Vielleicht nehme ich es sogar im Team, aber ich glaube, es hat keine Weiterentwicklung. Ist auch nicht schlimm oder so, aber... Ich behalte es mal im Hinterkopf, dass ich das eventuell ins Team nehmen möchte. Eigentlich wollte ich ja Rosilia, aber das passt auch. Lichtlehm, Ein Item zu tragen. Verlenke die Dauer von Lichtschild, Reflektor. Ach, so ein Rotz. Als ob irgendjemand im Competitive Lichtschild und was auch immer benutzt. Ganz ehrlich. Ich kenne niemanden. So. Die M15 Schaufler. Das ist cool. Hm. Schaufler ist eine coole Attacke. Hi. Von Nikki. Hey Niki. Von vielen Spielen beim Pokécamping können Pokémon ganz schön hungrig werden. Sie freuen sich dann riesig wenn du mit ihnen gemeinsam Curry kostet. Also was meinst du? Hast du Lust mit meinem Pokémon-Camp mi Pokémon zu kochen? Ne, das mache ich immer mit meinem Pokémon. Du kannst ja alleine kochen. Ähm. Ich habe nur leider mein... Controller fallen lassen. Ich suche den gerade. Da ist er. Cool. <lacht> Hi, ey, was, was machst du denn da? Hi, Kikli. Hi. Guten Tag! Eisenherz hat das Wesen locker. Ist das nicht toll? <lacht> okay. Ich kann mit dem nicht reden. Was macht Italien da? Steht er so also AFK rum? Guten Tag, deine Tendenz ist ja total cool. Nicht cute. Oh. Hi, wie geht's? Los, spielen gehen. Okay. Hey, Rabauts, was geht, Bro? Coole Kampf-Pokémon habt ihr hier, muss ich zugeben. Das sind echt coole Kampf-Pokémon. Sogar ein Starlos, Leute. Guckt euch das Starlos an. ein das ist der cool coole aber ich auch nicht. Da ja, kommt verlassen. Reicht. Dankeschön. Ah, ja, super. Noch was? Nein, hier hätte ich was versteckt. Egal. Hi! Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Gala findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Okay. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren fusionen bin ich hier wieder in schwarz und weiß ultrasonne ultramond was hier los das ding benutzen ich hab doch so eine fossil aber ich brauche drei teile ich brauche oberkörper und unterkörper hm. merken wir uns mal diese stelle und so eine markierung auf der karte <lacht> nee leider geht das ja nicht so, ich bin echt kurz davor, einfach meinen, ähm, ich bin nicht mal nicht reingerannt, aber okay, mein Hoku mir zu entwickeln, weil ich gerne viel hintereinander aufnehmen möchte und nicht jeden Tag warten muss, bis ich dann nochmal kämpfen kann gegen den Bistroleiter. Nur um dann wieder die die 1 zu 10 Chance oder was auch immer, dass man eine Chance ist, dann wieder zu verkacken. Keine Ahnung. Hi! Nehmen mal kurz das Item hier. Zwei Steinknochen. Cool, cool. Hi. Ich bin ein kampfstarkes Model. Das ist es, was es mich ausmacht. Model Jeanette. Pion <lacht> Epic. Es ist sonnig. Uhu. Ist ein Kleber. Was? Präzisionsschuss. Das macht momentan den meisten Schaden, glaube ich. Zack. Was hast du noch? Ein Gladiantri. Cool, cool. Das haben wir ja schon gesehen. Deshalb kannst du auch verschwinden. gehen I dead. Okay, Level für Hut, nee, für Primo war brauchen nur noch fünf Level und Zauberschein. Ja, gerne, gerne, du, gerne, gerne. Anwender, anständigen Level, Level, Level, Level, Level, Level, Level, weg! Braucht doch niemand! Mensch! <lacht> okay! Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht. Was? Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht. Meine Pokémon sind und bleiben toll. Äh, Geschmackssache. Wenn ich nie im tollen Pokémon stehe, sollte das eigentlich meine Vorzüge hervorheben. Okay, ich glaube, da ist das Ende der Route. Ich guck mal, das erreichen oh, wir das heute noch? Nee, ich glaube, da werden wir erst in der nächsten Folge das erreichen. Da erst leider tun, so, ja. Äh, oh nein. Oh nein, habe ich gerade Mist gebaut. Ne, ich kenne die hoch oder weiß es nicht. Kostet du auch fleißig Curry und füllt seinen Curry mit leckeren Rezepten. Naja, nicht viel, aber ich guck mal, dass ich das etwas häufiger mal mache. Ja, kommt ab. Ja, hier, Geotesto, das rote Ding hier, das meine ich. Das habe ich einfach random gefunden. Das ist ihr einziges Pokémon. Jetzt hat sie gar keins mehr. Ich schieße es ab. Headshot! Ah, es ist tatsächlich Headshot gewesen, aber er lebt noch. Ey, ein Volltreffer? Ich finde das nicht okay, dass du auf mich Volltreffer landest, du. Ich schieße auf dich, meine Wellen. Über Kopfwurf. Au! Was? Ich wurde weggeschleudert. ich will ja, okay, Evoli. Rukzuki. Oh Gott. Immer Fischer. Oh nein, wir werden geworfen. Ich bin wieder dran. Yeah. Wassersäulen. Ich spawn dir unter dich. Mit seinem magischen Finger kann er alles erreichen. Level 33 für Routini. Und deine Pokémon habt so eine scharfe Kombi abgegeben, dass mein Mund ins taub ist. Ist das so? Interessant. Ich bin halt völlig bewissen von meinem Currydex. Meine Reisen drehen sich nur noch ums Sammeln von Zutaten. Und Leute, damit war es dann mit dieser Folge Pokémon-Schild. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Wertung da. Wir haben hier einen, noch ein Quote gefunden. Ja, wir hören dann an dieser Stelle auf. Ja, Abo da lassen, Like da lassen, Glocke einschalten. Ihr kennt den ganzen Geschmack. Und ja, dann klickt ihr irgendwo drauf, um nächste Folge zu sehen. Falls ich das irgendwann mal in 10 Jahren einstelle. Und äh, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bin am Brennen. Nicht so geil. Ich hoffe, das reicht aber aus, um das Kurde noch zu fangen.